Hallo und herzlich Willkommen zu den ersten Tolino Story Days. Ich bin Anna Stehl. schön, dass du da bist. Hallo. Die Idee an den Tolino Story Days ist einfach, dass wir mit der Tolino Community einfach in den Austausch und in den Kontakt treten wollen. Einfach Zeit für Geschichten äh, zur Verfügung stellen wollen, für jeden Geschmack. Und ähm, natürlich wollen wir ähm, die Marke Tolino auch nach draußen tragen und äh, sagen, dass Tolino e-Reading made in Germany ist. Und das machen wir für euch, für die Tolino-Fans und von uns für euch. Deswegen freuen wir uns, dass ihr so zahlreich dabei wart. Ich hoffe, vor den... Bildschirmen hat es genauso viel Spaß gemacht wie hinter den Kulissen. Die Marke Tolino möchte ja die Menschen in Geschichten eintauchen lassen durch die Möglichkeiten des digitalen Lesens durch die Geräte und genau das wollten wir hier auch im Studio ähm, erzeugen, so eine Atmosphäre der Gemütlichkeit. Bei der Langen Lesenacht hatten wir, ich glaube es waren acht Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Genres, die wirklich jeweils 20 Minuten gelesen haben, so dass wir einen schönen Zusammenschnitt aus den verschiedenen Genren hatten. Und äh, heute ging es dann direkt weiter mit einem Einblick in die Tolino-Welt, Einblicken äh, in die Fantasy mit Bierbraun bei Markus Heitz, ins New Adult mit Annabelle Stehl und Nicolas Hotel. Wir hatten historische Romane, wir hatten äh, Thriller, wir hatten Self-Publishing, wir hatten äh, eine E-Reader-Session, also es war wirklich voll mit Programm und wirklich für jeden und jede was dabei. Tonino Verlost ist eine zweitägige Reise in die Toskana, inklusive eines Besuchs bei Cornelia Funke. Ihr bekommt alle drei eine E-Mail von uns, lasst euch überraschen, welches Bild in eurer Box sein wird. Wir sind äh, zu einer großen Gemeinschaft geworden, die Leute haben sich gegenseitig Buchtipps gegeben, geholfen, auch untereinander. Alles was ich da so mitgelesen habe, das hat mich wahnsinnig gefreut, weil alles der was wir erreichen wollen, nämlich nah dran an unseren Kunden zu sein und auch zuzuhören, was wünschen sich die Menschen da draußen, ähm, das kam rüber und das, äh, das nehmen wir auch mit äh, und machen das auch mit unseren Entwicklern äh, in, in, dem, in der täglichen Arbeit, äh, wird das einfließen in die Projekte, in neue Features, in neue Produkte und das war für uns total wertvoll. Stories sind etwas, das Menschen miteinander verbindet. Tolino ähm, hat äh, Menschen eingeladen, zwei Tage lang an einem virtuellen Lagerfeuer miteinander zu verbringen ähm, und Geschichten zu hören von ähm, ja, den besten GeschichtenerzählerInnen unserer Zeit. Wir wollten Liebe zurückgeben, Geschichten zurückgeben und ich glaube, das ist uns mit dem Event auch wirklich gut gelungen.